Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Die letzten Worte eines Rollifahrers. Treppe? Ich sehe keine Treppe! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe euch hat er gefallen, wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, und schaut vielleicht auf meiner Facebook-Seite mabacherTV vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und nicht vergessen, Lachen macht lustig.